Ja hallo, ich bin's, eure Tia aka Coffee Lash Sorcery und äh, lang, lang ist es her, aber ich habe hier ein neues Let's Play. Ähm, ich war die Wochen über, ja, mich nicht ganz so auf der Höhe, krank und ach Gott, ja, das ist irgendwie, äh, so wie das letzte Jahr war, ist auch irgendwie dieses Jahr. Äh, nur ich denke mal, es wird besser werden, ich werde dazu auch nochmal einen ähm, Vlog machen nicht. Ähm, aber das, das jetzt davon weit ab. Jetzt sind wir beim Let's Play. Ähm, ich spiele jetzt für euch so ein bisschen The Long Dark, ähm, die Lange Nacht und Quatsch, die lange Nacht, die lange Dunkelheit. Und, ähm, was ich sehr, sehr schön finde, so als äh, Winterfreundin, ähm, hier müsst ihr wirklich dann eben auch äh, bei diesem Sandbox-Game ähm, wirklich versuchen, zu überleben. Ähm, es gibt hier keine Zombies, Dämonen oder ähnliches. Ihr kämpft so ein kleines bisschen äh, gegen die Natur, gegen die Kälte, gegen ähm, wilde Tiere. Ähm, was ist bei Verletzungen? Ja, das ist, wenn ihr überhaupt nichts habt, und ihr seid ganz alleine. Ja, darum geht es. Ihr habt keine Hilfe, sondern ihr müsst äh, in irgendeiner Form alleine da durchkommen. Und ähm, wir werden jetzt einfach mal starten. Das Erste, was ich mache, ist ähm, hier Audio so ein bisschen weiter hochdrehen. Ne? Macht er? Er macht. Okay. Gut. So. Und dann, wie ihr seht, hier zweimal habe ich schon. Und jetzt machen wir was Neues auf. So, äh, es gibt hier natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, hier, Pilger ist so im Prinzip so für die Newbies, äh, die noch erstmal nicht großartig äh, mit irgendwelchen Fällen konfrontiert werden möchten. Ähm, der Reisende, da ist natürlich dann so, dass ihr dann auch schon von äh, Bären oder Wölfen angefallen werden könnt. Ne? Auf der anderen Seite, ihr habt natürlich dann auch äh, mehr zu jagen. Ja, auch Wölfe, Wölfe können wir natürlich auch jagen. Und äh, der Schleicher, äh, okay, das ist natürlich dann die äh, härteste Stufe, da muss man dann schon wirklich aufpassen. Ähm, ich möchte ganz gern den Reisenden hier spielen. So, und... Ich habe mir schon überlegt, wo wir mal hingehen können. Ähm, hier war ich schon, da war ich schon, Küstenstraße. Wo ich noch nicht war, das ist jetzt hier der Ort der Trostlosigkeit. Für fortgeschrittene Spieler, einige wichtige Unterkünfte, eine Menge angriffslustiger Tiere und widrige Wetter, äh, widriges Wetter erwarten dich in äh, den Überresten einer einst florierenden Walfangindustrie, verbunden mit der Küstenstraße. Okay, Na, schauen wir uns doch mal einfach mal an das Ganze. Ich gehe natürlich als... Oder soll ich als Junge? Ich gehe als Junge. So. Okay. Und ich nenne mich... Olaf. Olaf der Schöne. <lacht> so. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften, geomantischen äh, Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Das ist die Frage. Ladescreen. Okay. Es ist schwer, sich dem Chaos anzupassen, doch es zu schaffen. Ich selbst bin der Beweis dafür. Es ist zu schaffen. So, da sind wir auch schon. Na, das sieht doch fein aus, oder? Ähm... Das Erste, was für euch natürlich wichtig ist, so viel Krams zu sammeln, wie ihr könnt. Das war ständige Schokolade, oder? Ähm, wir müssen jetzt irgendwie dorthin gelangen und wir gehen jetzt einfach mal hier den ganz direkten Weg. In der Hoffnung natürlich. Oh, guck mal, ein Schiff. Hm, hm, hm. Okay, äh, erstmal gehen wir aber trotz allem zum Leuchtturm hin. Guckt euch das mal an. Wunder, wunderschön. Ich meine, es ist ein absolut einfaches Game. Ja? Mhm. Ähm, aber dafür, dass ihr eine ziemlich offene Welt habt. Und das jetzt von keinem großen ähm, Softwarefirma gemacht wurde. Sehr, sehr schön, wirklich. Super. Okay, also, so wie ich dachte, komme ich nicht hin. Ich muss dann schon so, äh, den, den Weg dann eben auch äh, benutzen. Leider nicht den direkten, sondern wir müssen da oben dann hin. Und lasst uns jetzt einfach mal hoffen, dass wir ganz zu Anfang... Was ist das? Oh. Nimm, nimm, nimm, nimm, nimm! Ähm, dass das uns da, ähm, nicht irgendwie ein Wolf irgendwo sieht... Das könnte für uns ganz, ganz schlecht dann auch enden. weil ich habe so nichts dabei. Ich habe nur das, was ich am Leibe trage. Eben so äh, meine Jacke, meine Hose. Ne? Also Olaf, der Schöne, ist wirklich äh, total äh, gearscht. So. Da ist dann die Brücke. So. Das sieht doch gut aus. Ein langer Weg, bis man da überhaupt da ist. Okay. Hoppala, hoppala, hoppala, hoppala. So. Sieht doch schon mal ganz interessant aus, oder? Ich, ich weiß nicht, ob ihr die Butchis hört im Hintergrund. Ähm, ich habe so die Tür so ein bisschen zugemacht, aber es ist irgendwas um die 7 Uhr morgens und äh, die Vögel sind ähm, ja um diese Uhrzeit wirklich extrem wach und extrem laut. Mm. So. Okay, lasst uns reingehen. <lacht> so, ein Büchlein. Nix. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Wir gehen, wenn es geht, gehen wir auch nochmal zum Schiff hin. Mm, oh, da. Immer gut. Äh, aber leider ist nichts drin. Gut, aber die Lampe nehmen wir mit. Logischerweise so etwas wie Bücher oder eben dann auch Zeitungen, die könnt ihr dann gut verfeuern. Yeah, yeah, you're right. Olaf, das Schöne ist wirklich... Sehr praxisbezogen. Alles kann er gebrauchen. Hm. Ja, das ist ein Tisch. Okay. Mal sehen. Ziemlich dunkel. Schön. Also es gefällt mir. Auch so äh, die Musik so im Hintergrund. Sie ist nicht sehr aufdringlich. Man kann sie wirklich auch über längere Zeit dann sich auch anhören. Für sich. Nimm wir mit. Äh, oh, ist noch was drin. Ja, nehmen wir. Was ist das? Gipfelbrause. Nom, nom, nom, nom. So, hier ist dann so wohl nichts mehr. Ähm, ja gut. Also, mir war schon klar, dass da jetzt nicht großartig was kommen könnte. Hm. Wir haben noch fünf Stunden Tageslicht übrig. Ich denke, da können wir sehr gut nochmal rausgehen. Und nochmal gucken, was äh, was mit diesem Schiff auf sich hat, was wir gesehen haben. Galoppa, galoppa, galoppa. Schiff war irgendwie so, so ein bisschen im Hintergrund gewesen. Hm. Ja, gehen, wir, gehen wir mal runter hier. Schauen wir mal. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe echt Schiss, äh, dass uns jetzt hier... Ja, dir ist kalt. <lacht> ich habe echt Schiss, ähm, dass, dass uns äh, wirklich ein Wolf in den Hintern beißt. Äh, ich ich habe äh, überhaupt keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Das äh, ein echtes Problem. Ähm. So. Ach. Okay. Da war das Schiff, ne? Genau. Ah, guck mal da, Häuser. Da können wir dann auch gut unterkommen. Wir gehen aber jetzt erstmal dann hier hin. Oh. Achso, ich dachte schon irgendwo rechts ähm, an, an den Stein äh, dieses Schwarz, als, als wenn das irgendwie äh, ein Wolf oder sowas gewesen wäre. Ich sehe schon überall Wölfe. sieht für mich irgendwie nicht so aus, als, als könnte ich da irgendwas machen beim Schiff. Ja, ist doch gut. Ja, ja, ja, ist gut. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal dann da drüben hin. Das ist auch etwas, was ich an diesem Spiel sehr, sehr schön finde. Ähm, wir sind jetzt hier gerade in einen richtig fiesen Schneesturm gekommen. Das Wetter ändert sich auch dementsprechend. Also ähm, es kann äh, gutes Wetter sein. Die Sonne scheint, dann kühlt ihr natürlich nicht ganz so schnell durch. Ähm, oder es gibt auch dann halt Nebel. Ich weiß gar nicht, ob wir auch schon mal Regen hatten. Nee, Regen glaube ich nicht. Oder jetzt hier so, so, so ein Schneeregen. Das halt nicht, aber natürlich dann schon Schnee. Hm. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Aber eigentlich... Ach. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich wollte eben schon gerade sagen, lässt er mich hier gar nicht hoch? Huh. Vielleicht hast du keine Füße. Hm? Schon mal daran gedacht. So. Oh, das sieht aber sehr spannend aus. Okay, wir gehen jetzt erstmal. Äh, hier rein. Oh, das gefällt mir. <lacht> so, können wir gebrauchen? Hier Regal. Ne, ähm, damit kann ich nichts anfangen. Okay, was ist das? Wollsocken. Regal. Ich hätte gehofft, dass wir hier ähm, einen Ofen oder ähnliches haben. Das haben wir aber nicht. Das äh, macht die Sache für uns natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Ähm, Metallgestell. Verdammt. Ah, Lampenöl, oder? Genial. Okay. Wie stehen wir gerade? Wir haben noch vier Stunden Tageslicht übrig. Da können wir auf jeden Fall noch die anderen Sachen uns angucken. Aber ähm, Olaf, der Schöne, der braucht auch bald äh, so ein bisschen Wärme. Und deshalb gehen wir mal hier rein. So. Wir müssen irgendwo mal gucken. Also es geht auch ohne Ofen. Ne, das, äh, dann lege ich mich hier ins Bett und dann äh, wird mir trotzdem warm. So ist es nicht. Ähm, trotz allem. Alter Schlafsack. Okay, bla bla. Wäre es mir schon lieber, wenn wir irgendwo hinkommen. So, hat er fertig gemacht. Wunderbar. Äh, Wäre es mir doch schon äh, lieber, wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir uns auch wirklich im wahrsten Sinne so ein kleines bisschen aufwärmen könnten. Das würde Olaf dem Schöne mich auch so ein bisschen freuen. Vor allem so ein kleines Feuerchen. Ähm, ja, das ist, hilft eben auch, dass man eben schneller erwärmt. Das, das ist ganz logisch. Ich habe echt Angst, dass hier irgendwo gleich ein Wolf oder sowas rauskommt. Oh, das sieht spannend aus. Komm, komm, komm, komm. Gehen wir mal rein, ne? Ah. Links äh, im unteren Balken, da seht ihr auch schon... Ähm, dass ich langsam so. Das ist über Stockdunkel. Äh. Moment, wir haben jetzt doch irgendwie die Möglichkeit. Lasst uns doch mal Licht machen. So. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Nimm wir mit. Nimm mir mit. Nimm mir Nimm mal mit. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, dann eben auch die Sachen anzusteuern. So. Ich bin momentan gar nicht so sicher. Wollen wir zurück äh, zum Leuchtturm gehen? Selbst wenn. Wir sind hier alleine. Ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen. Ähm, ihr stürzt irgendwo ab und es gibt nichts. Also stellt euch mal vor, Olaf ist ein ganz normaler Büroangestellter. Na, das ist, der mit äh, Überlebenssachen ähm, so überhaupt nichts zu tun. Verschlossen. Okay, wir haben kein Messer, aber wir haben auch jetzt nichts, äh, um das aufzustemmen. Ne, und da, da bist du jetzt hier so als äh, König Olaf und äh, läufst hier rum und denkst dir, oh mein Gott, was ist passiert? Warum ist hier keiner? Na, das ist... Und als, als normaler Büroangestellter, ja, was, was willst du da dann machen, ne? Ähm, du, du hast doch überhaupt keine Überlebensstrategien in dem Sinne. Warum kann ich das nicht nehmen? Achso, wurde schon ausgetrunken. Gut, ich meine, vielleicht hat er mal, vielleicht hat König Olaf vielleicht mal gekämmt. Das, das mag vielleicht dann eben auch sein. Ne? Ähm, aber so tendenziell. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass äh, jeder schon mal so, so ein äh, Survival-Training gemacht hat. Von daher, er fragt sich vermutlich jetzt momentan, okay, was, was ist hier vorgefallen? Warum bin ich abgestürzt? Warum bin ich alleine abgestürzt? Ähm, und wenn ich alleine abgestürzt wie, äh, bin, äh, was mit dem äh, Piloten passiert? Der ja auch dabei war. Ich kann ja gar nicht fliegen. Ja? Das sind alles solche offenen Fragen. <lacht> Sieht schon ein bisschen gruselig aus, muss ich ehrlich zugeben. Okay, Zeitung nehmen wir mit. Ähm, äh, bei der Handwerkbank, da könnt ihr etwas äh, zimmern, sag ich mal. Oh, nehmen mal mit. Oh, yeah. Totally. Wir könnten allerdings noch ein bisschen mehr davon vertragen, muss ich ehrlich zugeben. Safe? Ah, okay. Oder kann man? Mach mal. Mach mal. Ähm. Nee, kann man nicht. Komm, wirklich nicht? Kann man nicht. Okay, alles, nee, alles klar. Alles gut. Mhm. Ganz schön großes Lager hier. Meine Herren. Was wir bräuchten, ist wirklich definitiv so ein bisschen mehr Brennmaterial. Mhm. But... Also ich meine, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die ich auch äh, zerlegen kann. Metallschrott. Ich weiß wirklich nicht, wofür man es braucht, aber ich nehme es einfach mal mit. Ähm, nur äh, wenn ich jetzt dann hier Sachen zerlege, ja, ähm, dann, dann rinnt uns auch so ein kleines bisschen so die Zeit äh, durch die Hände. Und da muss man natürlich dann schon gucken, okay, wie, wie wollen wir das Handhaben? Ja, momentan denke ich mal, ich nehme jetzt hier nur das mit, was, was los ist was lose hier herum äh, liegt und dann gehen wir nämlich zurück zum zum Leuchtturm. Äh, come on okay jetzt müssen wir erstmal wieder einen weg zurückfinden äh, gucken wir mal hier <lacht> das? Mütze. An die Mütze komme ich aber nicht. Ähm so, jetzt sind wir hier. Ähm Eben habe ich mich so ein bisschen verwuselt ich kam nicht weiter. Äh aber jetzt... Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Ich denke mal, hier haben wir auch alles abgegriffen, was wir abgreifen können. Von daher denke ich mal, wir gehen jetzt einfach... Oh, wir nehmen natürlich noch dieses Buch mit. Oh, habe ich da schon reingeguckt? Ich habe da schon reingeguckt. Okay, gut. Äh, ich denke mal, ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Zwei Stunden Tageslicht. Dann sollten wir mal Ratzi-Fatzi wegkommen hier. Ähm, hier nehmen wir äh, das Buch noch mit. So, hier ist nichts. Da... Das Spiel macht aber auch keine Gefangenen hier, oder? Ähm. Come on! So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe da schon reingeguckt, ich weiß. Äh. Mann! Das nimm ich. So. Okay. Das ist doch doof. So, das ist jetzt ein Schokoriegel. Oh, ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Ich ho hoffe. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin, dass wir ganz schnell zum Leuchtturm zurückkommen. So. Okay. Ich, ich, denke, mir, ich denke mir, wir hauen jetzt ab. we have no time. So. Ja, seht ihr? Machen wir das hier aus. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das hast du schon mal gesagt. Und es wird nicht besser, weißt du? Muss aber auch allerdings zugeben, das Wetter ist wirklich ganz schön schrecklich hier. Ähm, wir gehen am besten da hoch. Genau, da. Ich muss zugeben, Olaf, der Schöne, tut mir ein kleines Stückchen leid. Also, ich, ich, ich tue ihm wirklich nichts Gutes. Ja, der arme Mann. Ich lass ihn in der Kälte herumlaufen. Oh. Come on, come on. Äh, come on. Oh, oh. habe ich da was gehört? So, wir haben jetzt mittlerweile eine kleine Chance, dass wir unterkühlen. Ja, das ist, das ist nur, weißt du? Er kann mittlerweile jetzt auch nicht mehr laufen. Also... Ne, nicht mehr schnell, also gehen kann er schon. Mit der Schnelligkeit bin ich mir nicht sicher, ob wir noch äh, den Leuchtturm erreichen. Au! König Olaf, mach! Du kriegst es hin. Olaf der Schöne. Mit Gefrierbrand. Ja, das ist, äh, bald. Nicht jetzt. Wow. Oh, war ja. Ich muss zugeben, wäre ich eher, ähm, wäre ich, glaube ich, beim Leuchtturm gar nicht rausgegangen. Äh, okay. Hier sollten wir hochkommen. Da. Wir gehen mal hier links. Ja, ja, ja. You can do it. Yes. Links könnt ihr schon sehen, ähm, es kommen immer mehr Symptome hinzu. Ich soll das mal kurz gucken. Kann ich hier links gehen? Sollte auch gehen, oder? Ähm, äh, ich muss da andersrum. Ich muss da links. Ähm, es kommen immer Symptome hinzu. Sprich. Ähm, also, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich jetzt gerade gucke, wie komme ich hier weiter. Ah, da drüben muss ich längs. Alles klar. Okay. Ähm, und zwar ähm, das linke, das ist jetzt hier dann äh, ein Gewicht. Sprich, ich kann äh, das, was ich jetzt hier alles äh, mir zusammengesammelt äh, habe, nicht mehr tragen. Äh, dann hier dieses, was aussieht wie rote Zähne. Das zeigt an, äh, dass ich da schon. Äh, ja, ich sag mal, einen leichten Schaden habe. Ne? Die, die Kühle setzt mir zu und ähm, ich habe Hunger und äh, das nächste ist dieses rote Auge. Das heißt, ich bin total übermüdet und kaputt im Prinzip. Und ähm, die Prozenteanzeige ist die, ähm, wo angezeigt wird, wie es mit meiner Gesundheit bestellt steht. So. Aber wir haben es gleich geschafft. Und hier könnt ihr noch mal kurz gucken. Ja, also ich bin total durstig, hungrig, Unterkühlt eh, ich bin ausgelaugt. Und ich muss auch gerade husten, einen Moment. Okay, jetzt geht's weiter. Ich hätte euch ja auf der einen Seite. Ja. Ich hätte euch auf der einen Seite ja gerne einen Wolf gezeigt. Auf der anderen Seite bin ich echt froh, dass ich keinen gesehen habe. Weil wir haben den ersten Tag jetzt dann hier überstanden. Und jetzt geht's dran. Wir werden jetzt erstmal hier gleich nochmal äh, die Öllampe anmachen. Ich fasse es nicht. Äh, die Leute, die bohren jetzt gerade. Ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, ihr hört das nicht. Aber ich höre das schon über meinen äh, Kopfhörer hinaus. Alles, was schief gehen kann, kann schief gehen. Ähm oh, die sind echt laut. Okay, also ich denke mal, wir werden jetzt hier gleich ähm, mal äh, das Video beenden. Aber ich bin froh. Wie gesagt, der erste Tag, der ist jetzt hier soweit schon fast überstanden. Ich wollte hier nochmal mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwie... Ein näh e kann man immer gut gebrauchen. Wir haben hier äh, so keinen Ofen, deshalb machen wir hier unten einfach mal einen Ofen an. So, zack, zack, zack, zack. Hm. So. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit... Ja, machen wir mal so. Feuer machen? Okay. Wir haben ja auch noch ein bisschen Altholz. Das packen wir auch mit da rein. Ähm. Ups. So, da haben wir jetzt dann eine Stunde, na anderthalb Stunden knapp dann eben auch. Genau. Jetzt so ein kleines bisschen dann eben auch das Feuerchen. Was wir jetzt nochmal hier mitmachen können. Wir haben ja auch Lebensmittel eingesammelt. Geschmackloses Schweinefleisch mit Bohnen. Das tun wir jetzt einfach mal öffnen. So. Jetzt ist er dabei. Öffnen, öffnen, öffnen, aufschlagen. So. Ähm, Dose aufgeschlagen. 13% verloren. Das macht aber nichts. Mal gucken. Ähm, ich müsste doch dann eigentlich wo ist denn das Essen? Notfall? Lager, Lager Lageraktion. Ach so, brauchen wir nicht. Hm, genau, da gucken wir jetzt nach Schmackofats. Und zwar benimmtet hier. Ihr könnt natürlich auch ähm, jetzt die Sachen kalt essen nur ich habe so das Gefühl nein, nicht nur das Gefühl ich weiß wenn man jetzt dann ähm, Moment trinken trinken okay äh, wenn man jetzt dann eben ähm, die Sachen dann erhitzt äh, ist es natürlich besser wenn ihr unterkühlt seid ähm, ihr werdet natürlich dann schneller warm und äh, euch äh, es, es wird euch behaglicher sag ich es mal so ne? okay wie sieht's aus mir ist immer noch total kalt ähm, aber es sieht schon besser aus besser so zack. Mal sehen. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Ich denke, wir werden hier unser Lager aufschlagen. Und äh, ja, das war die erste Nacht von äh, The Long Dark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Part.